Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go, Pikachu! Und wir stehen hier gerade vor dem Major, dem Major Bob. Willkommen in der Arena von Oranio City Recruit. Winter wir denn hier, ein Winzling wie du will den Major herausfordern. Du hast schon ganz schön Mumm mit deinem halbgaren Team gegen mich kämpfen zu wollen. Pokémon-Kämpfe sind nichts für Weichlinge. Wenn ich mit dir fertig bin, wird der Schock tief sitzen, Rekrut. Ja, das sehen wir dann gleich. Wobei, wenn er wieder sein Level 28er Reichi dabei hat, dann wird es schon ein bisschen kritisch teilweise. Deswegen gucken wir jetzt mal ganz vorsichtig rein. Nicht mit Biber. Ganz klar nicht mit Biber. Sondern mit Texas Schiller. hat da echt Nachteile. Jawohl. Wobei das bei Elektro-Pokémon nicht so schlimm ist, wenn die Spezialangriff sinken, äh, der Angriff sinkt leider, die brauchen schon irgendeinen einen Spezialangriff-Drop. Okay, der hat sogar überlebt. Voll gut die Augen, noch so halb sichtbar. Okay, das müsste dann gewesen sein. Leider, mit Miklutekso. Passiert. Kann man nichts machen. Ich muss ganz kurz... Habe ich da einen Zettel? Jawohl. Das Zettel. Ich muss mir ganz kurz was notieren. Ich muss nachher ganz kurz weg, nämlich... Ich möchte aber nicht mitten im Arena-Kampf weggehen. Deswegen schreibe ich mir nur schon mal auf, dass ich das nachher mache. dass ich das weiter rausschneiden kann nachher. Das wäre nämlich schade, wenn ich... So, das müsste reichen, außer benutzt jetzt halt einen Heiler, aber das macht er nicht. Das finde ich sehr gut. Und Bibor kriegt auch EP. Jawohl. eben aktiv hilft mehr. So, und jetzt muss ich überlegen, ob sich das rentiert. Ich glaube nämlich Schlafpuder sollte ziehen. Giftpuder trifft bei Elektro-Pokémon, glaube ich, nichts, weil Stahl halten. Äh, bei Stahl. Elektro. Stahl, ja, klar. Bei Stahl-Pokémon. Weil Stahl-Pokémon ja nicht vergiftet werden können. Es ist Metall. Ja. Also, glaube ich, ist die Logik von Pokémon. Ja. Ich finde es übrigens voll niedlich, wie sie bei Magnetilo alles an einem Auge. Die ganzen animationen und so drin haben für schlafen für wut und so das hat mich beim magnetzido immer ein bisschen gefreut so, so muss das sein rankenhieb rein der pennt immer noch finde ich gut Ja, das zieht sich jetzt ein bisschen. Der wird gleich aufwachen. Da muss ich ihn wieder zum Schlafen bringen halt. Ich mag die Musik trotzdem. So, jetzt müsste der wieder zum Schlafen gebracht werden. Wenn er den trifft. Ja, auch das böse Auge. Aber das ist okay. Okay, Egelslam zieht verdammt viel ab, das ist gut. Jetzt muss er nur noch endlich pennen, dann habe ich Ruhe. Ich dachte, Schlafputtern hat eine bessere Genauigkeit. Jetzt lohnt sich dann fast nicht mehr, dass er pennt. Aber ist egal. Weil das Problem ist halt, ich kann mich sonst nicht genug heilen, wenn ich es jetzt nicht so mache. Ich darf ihm auch nicht mit einem Bodycheck oder so einen Gnadenstoß geben, sondern ich setze einfach nochmal Egelsamen ein, halt, um äh, zu stollen, damit ich mehr heile. Wobei, das macht nicht mehr viel aus. Ja komm, wir geben ihm den Rest trotzdem. Ich wollte eigentlich nicht, dass ich zu viel heile, aber das ist okay. Äh, dass ich zu wenig heile, aber es lohnt sich einfach nicht so. Und das Reitschen noch, das Legendäre. Das man ja unterdessen auch schon kennt, aber es ist schwächer als auch schon. Interessant. Nur kurz ein Stift. Der schreibt noch. Nein, der schreibt nicht mehr. Ach, der wirklich nicht mehr. Sauerei. Der schreibt noch, so mehr oder weniger. So, der pennt, das heißt Egelsam. Ich hoffe nur, er wacht nicht gleich auf. Jawohl, der pennt noch. von Bleistift, da ist wenigstens vertrauenswürdig. Raichu Re wurde bepflanzt. Ich liebe das immer so, wie das steht. da, Das ist so. Ja. Oh, was, das macht richtig viel. Bodycheck! Raichi ist voll niedlich, wenn es pennt. Klar, und dieser Knosp trifft einfach gar nichts mehr. Aber heilt sich dafür trotzdem noch echt gut. Wieso trifft da nichts, Mann? Okay, das nervt mich jetzt ein bisschen, dass er nichts trifft. Okay, der macht weh. Der macht auch weh, aber ich heile mich natürlich ein bisschen mehr jetzt durch ihn nochmal. Er verliert mehr Leben. Und zwar recht viel weniger. So, wie viel Genarmiker hast du? 75. Ach so, ich dachte, der auf dem 80er oder 90er oben. Ups. Der hat ja viel weniger, als ich gedacht habe. Die Hypnose hat aber eine höhere Trefferquote. Dann mit Rankenhieb noch. Dann sollte es eigentlich passen mit äh, Egelsam zusammen, dass er tot ist. Ja, das ist halt Stalling, Bisa-Knosp, aber ja, es zieht, aber es ist nicht so meine Lieblingsversion. Perfekt, perfekt. Oh nein, du weißt, wie man kämpft, Rekrut. Du hast wirklich Talent. Yeah, 4000 poké Ausgezeichneter well. Ausgezeichnete Arbeit, Rekrut. Für deine Leistungen Vielleicht die hier mit den Donnerorden. Stillgestanden. Der ist ein Donnerorden von meinem Job. Es war mir eine Ehre, dich auszubilden. Damit du dich immer an meine Worte erinnerst, gebe ich dir auch das hier mit auf den Weg. Alles klar? Nicht ganz das, was du erwartet hast. Keine Sorge, das ist noch nicht alles. Donnerblitz, okay. Immerhin. Der Team 36 erhält die Attacke Donnerblitz. Verstanden, Rekrut? Ah, irgendwas mit Donner-Pokémon noch. Hab ich übersprungen, sorry. Ist auch nicht so wichtig. Katsch, jump in der Gegend rum. Yeah, Partyart! Wir haben gewonnen. So, und ich muss jetzt ganz kurz weg. Das heißt, ich laufe hier noch kurz. Hier lang. Steht hier jetzt eigentlich schon mein Name drauf? Genau, steht schon drauf. Okay. Ähm, das heißt, ich würde ganz kurz eine Pause machen. Ich schneide hier einfach weg und dann zähle ich mich gleich wieder. Bis gleich. so, da bin ich auch schon wieder und wir gehen kurz raus jetzt schon mal ich dachte nur, falls hier irgendwie ein Trainer kommt oder so nochmal, möchte ich vielleicht schon draußen stehen ähm nicht schon draußen stehen und da steht tatsächlich schon Misty wir machen mal einen Spaltschnitt mit Legendary Pikachu Schnitt und zack weg ist er und wir gehen zu Misty hallo du Wow, das ist also echt Major Bob besiegt, Drei für Leistung. Du lässt nichts anbrennen, was? Dann hast du dir auch ein Pöschen verdient. Ah, das ist nett. Dankeschön. Hm? Warum ich, in der, ich nicht in der Arena bin? Ach, ich dachte, ich schwimme mal wieder aus dem Meer raus. Manchmal wird mir mein kleines Schwimmbad einfach zu eng, weißt du? An solchen Tagen muss ich die salzigen Wellen der weiten See um mich spüren. Aber wo willst du eigentlich hin? Du bist nicht zufällig auf dem Weg in die Digna Höhle. Die liegt ganz in der Nähe. Wenn du willst, zeige ich dir gerne den Weg. Nee, ist okay, dankeschön. Ach, der Feine hat etwas Besseres vor. Bitte, mehr so anbieten kann ich sie nicht. Entschuldigung, ich gehe trotzdem. Ja, komm, wenn sie es mir nochmal zeigt, dann machen wir es. Komm, ja, zeigen wir den Weg. Alles klar, dann mal los. Von mir aus. Da wären wir, das ist die dicta Sie heißt so, weil sie von Dicta gegraben wurde. So, ich mache mich auf den Weg. Ich hoffe, du begegnest dir vielen, vielen tollen Pokémon. Alles klar. Da wollte ich eh noch hin. Eigentlich wollte ich nicht einfach so rein, aber so okay. können äh, Kann ja nicht schaden. Ich bin schwer bei dass das in diesem Jahr okay. äh, Und hier können wir Diktar und ganz selten mal einen Diktrian treffen. Alles klar. Okay, wir müssen den jetzt einfach mal battlen und... Das war zu schwach. Und hier haben, kann man halt, wenn ich jetzt nur das farmen würde, könnte ich ab Chain 30 halten relativ perfektes Dicta äh, holen. so Und äh, Scheine Dicta erhöht sich auch die Chance. Hieß es auf jeden Fall mal. Ah, oh, der kann Aquakina. Endlich! Mach mal Panzerschutz weg. Und somit haben wir einen Eintrag für Dicta. Perfekt. Ja, hier können wir halt ein bisschen besser trainieren, so. Ich hoffe mal, ich weiche einfach den meisten aus trotzdem. Übrigens spiele ich jetzt halt mit dem, äh, mit dem rechten Controller, nicht mit dem linken. Deswegen geht der hier auch ganz gut wieder. Nur mal so, nebenbei. Oh, hier ist bon gar keine Dicta mehr. Hier spawnen echt keinen Diktator mehr. Ich glaube, ich bin einfach zu schnell durchgelaufen. Kann das sein? Er war zu schwach. Oh. Aber die Fangmethode einfach hochwerfen ist voll gut. Das geht mega gut. Yeah, woo. eben genau das, Fangserie hier. Wenn ich die genug, genug hoch aufbaue, kann ich halt, ähm, Shinies und so kriegen. Und das war ein riesen Dick da, deswegen hole ich es mal. Der war jetzt Glück. Äh, nee, aber so kann ich auf jeden Fall Shinies und, ähm, EV perfekte Pokémon ziehen anscheinend, weil die Zucht gibt es ja anscheinend gar nicht. Aber Silberkronkorken und so gibt's. Das macht's natürlich relativ einfach. Ach, wenn sie dieselbe funktion haben wie bisher das ist halt jetzt die andere frage Kronkorken haben bis jetzt dafür gesorgt dass ein pokémon level 100 ähm, okay genau dasselbe beschreibung also wahrscheinlich dieselbe funktion dass ich pokémon level 100 einfach mal einen wert der nicht voll ist voll laufen also voll laufen lassen können äh, voll machen lassen können und zwar einer von denen hier das ist einfach einer von den sechs hier gepusht wird, Das heißt, wenn ich zum Beispiel mein Glurak haben will hier, kann ich dafür sorgen, dass einer der fünf Werte neben Initiative noch voll gemacht wird. Das geht mit Silberkronkorken bei einem und Goldkronkorken pusht einfach alles. Und bisher war es so, dass gezüchtete Pokémon diesen Wert nicht übernommen haben mit Kronkorken, weil das sonst viel zu einfach gewesen wäre zum Züchten. Aber normalerweise braucht man das eh nur mit Pokémon, die man behalten möchte. Ich habe es jetzt so gemacht, da ich zwei Shinies bekommen habe, die ich nicht komplett gezüchtet habe. Das war Zufall. Ähm, in Ultrasonne, dass ich die da verwende halt. Hallo Adi, erinnerst du dich an mich? Ich bin Professor gut, dass ich treffe, ich will dir was zeigen. Hier ist es ein bisschen zu hell dafür. Am besten gehen wir dafür... Blitz. Deswegen wollte ihr, dass ich so herkomme. Stimmt. Da bist du ja, dann zeige ich dir mal auf... Lichtflut, Okay. So soll, soll du genug sein, jetzt heißt es Konzentration. Ich werde eins mit meiner Umgebung einmal tief durchatmen und jetzt flut ich den Raum von meinem inneren Auge mit Licht. Siehst du, jetzt sieht es... okay. Die Umgebung spüren von meinem geistigen Auge gesehen. Die Schirin beträgt diese innere Erleuchtung auf jeden in der Nähe, als auch auf dich. Pika, Pikachu! Huch, will die... Ja... Okay. Ja... So, kann losgehen. Ich hoffe, ich stört, es stört nicht wenn ich alles vorlese. Jetzt heißt es Konzentration. Werde eins mit deiner Umgebung. Einmal tief durchatmen und das flutenraum Raum vor deinem inneren Auge mit Licht. Pika, Pika. Pikachu die geheime Technik. Lichtfluten lernt. Okay. Dein Pikachu ist einfach unglaublich. Ich hoffe, ihr macht fleißig Gebrauch von meiner geheimen Technik. Vergiss nicht, geheime Techniken sind keine Attacken. Dein Pokémon kann es auch einsetzen, wenn es... Kann. Klar, ein totes Pokémon kann... Den Lichtflut machen oder Zerschneider. Klar. Ist ja tot. das kann ja trotzdem noch mit seinem Schweif hauen, ne? Also tot, ja, eben. K.O. Hallo Rüdiger. Hey, Adi. Hast du dir auch geheime Technik von Professor Eichs Assistenten beibringen lassen? Hä, hey, was? Er hat sie Pikachu an deiner Stelle beigebracht? Dein Partner zeigt, dass er wie gewohnt allen wo der Hammer hängt. Echt cool. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich kenne einen Ort, wo ihr die Technik ausprobieren könnt. Wie wäre es, ich dich hinbringen? Nein, bitte nicht. Ich habe jetzt einmal gesagt, ich will nicht mit ihm mitgehen. Dann geh einfach nach Azura City. Von hier aus nach Osten. Da sollst du nach einer Weile den sogenannten Festtunnel erreichen. Da drin ist es stockdunkel, sag ich dir. Also dann, ich mache mich auf den Staub. Ciao. Nein, nein, nein, das war die falsche Taste. Hör auf. Bitteschön. Weil hier gibt es noch Items, die ich haben möchte. Hallo, da bist du Wettkampfpunkte. Genau, okay. Sorry. Apropos WP, ich wollte eigentlich mal gucken, was für eine WP-Wert meine Pokémon haben. Steht das noch nicht so? Ah, ja. 162, 386, 543, 517, 314, 654. Okay. Alles klar. Sorry, ich. Das muss jetzt einfach sein. Ja. Guck mal, wie cool. Okay, das ist ein bisschen nah. Blattstein brauche ich erst später, aber das ist okay. Okay. Okay, jetzt nichts mehr. Äh, hier würden wir jetzt zurückkommen nach ähm, der Tania City. Soll verwirren, wenn Bibo vor dir herfliegt. Ich glaube ich sollte nicht Bibo mitnehmen. Nichts gegen Bibo, aber es fliegt mir ein bisschen zu schnell. Wobei es schon cool aussieht, muss ich sagen. Ah, oh, Die Musik kenne ich sogar noch. Ich gucke gerade halt irgendwie, ob der Schweif von Pikachu irgendwann mal reagiert. Wegen geheime Items, aber bis jetzt ist noch gar nichts. Wir nehmen noch eins mit. Ist glaube ich immer noch in der Chain drin vor allem. <lacht> Schon wieder fabelhaft, alles klar. Ich habe herausgefunden, dass diese Fangmethode hier mehr EP gibt. Anscheinend das habe ich nicht gelesen oder so, das habe ich selbst entdeckt. Mal dass es mehr EP gab, wegen Fangwurftechnik, glaube ich, hieß es. Wurftechnik, ähm, ja, das hat anscheinend einen Unterschied auf die EP, weil ich Wurftechnik mache, statt normal zu fangen. Whee. Super sollte ich schon haben, ne? Habe ich schon. Komm, wir fangen es trotzdem. Nein, Super gibt zu so wenig EP. Wir, wir lassen Super mal sein. Das müssten wir eh gleich am Ende sein, das der Höhle. Jawohl. Sehr gut. Okay, ich finde es wirklich cool, irgendwie, das Biber vorne dran fliegt, auch wenn es ein bisschen komisch ist. Ich habe mir irgendwie gehofft, dass es hinten bleibt, aber so geht auch cool. Naja. Äh, wir gucken nochmal kurz hier drin, ob ich irgendwie geheime Items finde. Okay, ich muss kurz das Pikachu, das Pokémon einpacken, sorry. Okay. Okay, das heißt, ich muss nur kurz gucken, wann der ein bisschen aggressiver wedelt. Das müsste da sein. Okay. Ja, okay, das geht anscheinend ganz einfach. Jawohl. Noch ein letztes Item. Top. Ich glaube, das war das letzte hier drin wahrscheinlich so. Okay. Coole Mechanik. Finde ich cool, dass Pikachu diese Items wie fühlt oder so. Ich weiß nicht genau, was es darstellt, aber egal. Gut, dann würde ich gerne meinen Nidorino wieder rausholen, sorry. Äh, dann würde ich gerne mal die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Das ist ein Tauboga voll cool. Ähm, ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adrian. Alles Puppen mit Zucker.